Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 1. Das ist Call of Duty 4, wollte ich sagen. Sorry. Äh, wir legen direkt los, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich glaube, wir kriegen hier noch eine kleine Mission eingespielt gleich. Das heißt, ich will gleich mal die Fresse halten. So wie es aussieht. Ah, ne, nur die Raketen. Ich glaube, die haben wir letztes Mal schon gesehen. Ich würde es trotzdem noch mal ganz kurz gucken. So in, Vielleicht komme ich drauf. Ich mache mir wieder eine. Sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus, das Ganze. Und würde mal eben die ganze Küste wegsprengen. 41 Millionen Tote. Und hier sind wir. Los geht's. Wir müssen in die Starteinrichtung rein. Wir müssen einfach vorsichtig sein, sie dürfen uns wahrscheinlich nicht sehen. Oder doch, anscheinend ist es ein offizieller Angriff, der hier ganz öffentlich läuft. So. Ja, ich habe es gemerkt. Hier sehe das Faktor nicht, mit dem wir uns nähern sollen, aber das ist okay. Ich wollte... Ah, Entschuldigung, nicht er. Okay, ich bin gerade leicht am Arsch. Ich warte mal kurz. Ich rede mal darüber. Weil ich weiß nicht, wo die leuchtende Markierung ist. Ich mich mal hier hinten rum. Okay, wir kommen weiter weg. Das kann also nicht wirklich richtig gewesen sein. Ja, ich bin tot. Ja. Ich wollte eigentlich die Granate kurz weg wegwerfen. Aber nö. Hm. Komm du noch mal da raus. Ich dachte, von hier aus deckt man uns vielleicht, ne? Nö, dann gehe ich da halt lang. Arschloch. Sobald ich geheilt bin. Habe ich noch Munition mit der? Nein. Außer also ich nehme eine neue mit, aber ich glaube ich behalte die mal, die ich jetzt habe. Jetzt haben wir laufen los. Ich muss einfach gucken, wo ich hin muss und mich nicht sehen lassen. Was ja nicht ganz geklappt hat übrigens, weil da 10.000 Leute mit mir mitrennen. ist okay, Rücken. Ah, das war der Panzer. Also die Panzerfaust da oben. Ah, die treffen mich hier nicht doch jetzt treffen sie mich scheiße Oh, genau, oben drauf. Sehr gut. So, und stürmen. Ich glaube, jetzt können wir langsam. Oder auch nicht. Da müssen wir hin. Äh, ja. Ach so. Ich wollte da ins Haus reingehen. Was bist du eigentlich für eine Waffe? Ja die mag ich nicht so. Ich würde gerne die mitnehmen. Eben kommt ein Panzer, ich muss aufpassen. Hab ja! Ich sehe einfach den Panzer nicht, aber ist okay. Da. So. Ich habe gerade eine Idee, das war die falsche Granate. Wie zünd ich denn die? So. Dopp, hinten ist Rauch. Ich habe das Gefühl, ich kann da reinfallen. Das ist nicht gut. Macht das schon. Ja, das funktioniert ganz gut. Oh Gott. Okay, die gehören zu uns. Okay. Ich glaube, wir haben hier die Kontrolle schon übernommen, jetzt über diesen Platz. Ich muss zugeben, ich habe schon länger nicht mehr gespielt seit der Story. Ich weiß noch, dass wir da irgendeinen Profe äh, B B Präsidenten haben, der erschossen wurde. Das waren ja wir in der Ego-Sicht. Und danach haben wir jemanden getötet, der auch recht wichtig war für die ganze Mission. Oh, geil. Aber jetzt geht es richtig los. Weil jetzt holen wir uns die Raketen. Das war der Stuhl. Und ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Vielleicht klappt es ja, dass ich mal nicht über eine halbe Stunde gehe. Die Animation kennen wir doch schon. Ach so. Das ist das Neues? Sie die Abbruch hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Yes, geh mit den Amis zur Sicherheitszentrale. Soap, Rix und ich gehen zur Startkontrolle. Verstanden. Kommando, was sind die schlechten Nachrichten? Hm. wir versuchen noch immer die Abbruch kurz zu bekommen. Over. Zum Teufel, damit wir geben uns am das Ende. Ich glaube, wir wissen Soap, wenn ich es richtig habe. Ach du Scheiße, wir haben die Codes noch nicht, aber Hauptsache wir müssen mal rein, um sie dann eingeben zu können. Sargent Soap McTavan, genau. Verstanden, Delta 6. Wir sind direkt über euch Wusste ich doch, ich habe noch so eine Brille. Die gehören zu uns. Hier kommen wir auch nicht weiter. Achso da. Oder auch nicht. Achso hier. Alles klar Captain Price, wir senden Ihrem Team die Oh, sie haben sie, cool Das Problem ist ja, nur weil wir die Codes jetzt haben Um die abzuschalten dann Je nachdem, wie hoch die sind ähm, wird die Selbstzerstörung einfach nichts ausrichten, außer dass halt die Splitter nur runterfallen. It's okay, damit komme ich klar. Aber wir müssen stürmen jetzt. Vielleicht hätte ich die zucht ziehen lassen und nicht schießen sollen, aber ist okay. Du stehst. Nicht wieder auf da unten. Ja, die wissen eh schon, dass wir kommen. Die Durchsage vorhin hat ja alles schon verraten. Die kommt von da hinten, also muss ich sicher dahin. Bin ich noch allein? Nein, Price ist da. Sehr gut. Einfach nicht bitte. Hier sieht gut aus. Da hinten ist noch jemand. Okay. Nachladen. Da nach unten wahrscheinlich. Ah, fuck, jetzt werden es zu viele. Man kann sich recht gut nach vorne pirschen, so, aber manchmal werden es plötzlich zu viele. Und aus irgendeinem Grund haben wir jemanden hinter mir. Das war dich, du Sauhund. glück halten wir so viel aus ne also der ist schon tot hallo okay das weg nachladen weiter geht's Ah, fuck off, da hab ich gehauen. 80.000, Jazz. So, kurz was trinken. Und dann geht's los. Ich sollte nachher übrigens meine RPG noch auswechseln, merke ich. Vielleicht gegen eine AK oder so, wenn ich die gerade finde, weil bringt mir relativ mehr, habe ich das Gefühl. Hätte ich vorhin schon machen sollen, ich habe es mir vorhin nämlich überlegt, aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Und die M4 bringt mir, glaube ich, nicht so viel. Kann auch sein, dass ich mich gerade Ehre mit der Waffe habe. Ich glaube, die bringt nicht so viel für mich. Finde ich auch, ja. So, das war doch keiner von mir. Die M4 ist eine Shotgun, glaube ich, und die ist ziemlich scheiße für mich. Weil Shotgun bedeutet Close Range. Ja, ja, ich sehe schon, keine Sorge. Geht's. Okay, ich hoffe, wir erreichen das noch in der richtigen Zeit. Aber es ist sicher eine ziemlich coole Animation gäbe wenn es nicht klappt. Aber ich will das ja nicht unbedingt miterleben. Was bist du? Ah, ah blankgranaten Ja, und jetzt? Achso. Preis Schattierungsfehler im Gesicht. <lacht> Die Witze sind schlecht wie immer. Und ich habe das Gefühl, der jagt mir ein bisschen in Auto-Aim rein, obwohl ich das ausschalte. Vielleicht, weil ich auf Easy spielen sollte, ja, nach, Vors äh, nach Vorschlag. Deswegen habe ich es ja gemacht. Nein! Oh! Einfach mal reinschießen. Wenn du nicht brav bist, gibt's es einfach einen Raketenwerfer, wollte ich sagen. Wenn du nicht brav bist, nicht. Was ich auch immer gesagt habe, irgendwie nicht deutsch auf jeden Fall. Und ja, ich nehme trotzdem noch die... Ich nehme die Ecke. Und los. Was sind die Ach, hier unten schon dran wo auch immer da ganz vorsichtig ich habe das eigentlich hier drin ja voll gut Ich hab dich extra abgestochen, du Sauhund. Und dann gehört uns... Entschuldigung. Ich weiß nicht wo, aber ich, ich renne einfach mal auf das Ziel zu. Das ist irgendwo da vorne. An dem spezifischen pc Nirgendwo sonst. Oh. Oh, zum Glück. Sir, sehen Sie sich die Übertragung an. Sakaiev, er hebt ab. Captain Price, hier Gas aus der Sicherheitszentrale. Sie sind mit Trucks. Mindest 98. <lacht> Oder so. Ich übertrage die Koordinaten des Fahrzeugdepots. Verstanden. Treffen uns beim Fahrzeugdepot. Ende. Alle mal mir nach. Gehen wir. An alle Teams, hier Kommando. Wir empfehlen das Gebiet sofort zu verlassen. Große feindliche Streitkräfte nähern sich ihrer Position. Verschwinden Sie jetzt. Wir tun uns das nächste Mal an. Ich beende jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auf euch hat gefallen und wir sehen uns nächste Mal wieder. Mein Name ist Satan, alles mit Zucker. Cheerio!